Cyber Security Challenge ist ein Wettbewerb für junge angehende IT-Sicherheitstalente, die für sich das Umfeld der IT-Sicherheit entdeckt haben. Es geht darum, in einem Zeitraum von drei Monaten sich mit Online-Challenges im Bereich Pentesting, im Bereich Serversicherheit, im Bereich Exploitation durch neun verschiedene Aufgaben zu kämpfen und äh, nach diesen drei Monaten dementsprechend unter den besten 20 Teilnehmern zu sein. Äh, wir laden die besten 20 Teilnehmer dann zu einem Vorortwettbewerb in Düsseldorf ein. Äh, dort findet dann nochmal ein kleiner Kampf in den Kategorien Junior und Senior statt, mit jeweils äh, fünf Teilnehmern in den Kategorien. Und ähm, genau, dort krönen wir nochmal den äh, deutschen Meister im Hacking, kann man so sagen. Und äh, mit den besten wiederum der 20 Teilnehmer fahren wir zur European Cyber Security Challenge, die dieses Jahr in Rumänien stattfinden wird. Im Rahmen der Challenge haben wir technisch sehr anspruchsvolle Aufgaben und die Teilnehmer, die sich hier qualifizieren konnten, die haben unter Beweis gestellt, dass sie ein gutes technisches Know-how haben. Und das brauchen wir auch in den Firmen. Wir brauchen diese Leute, die technisch verstehen, was im Hintergrund bei bestimmten Systemen passiert und dann auch diese Schwachstellen ausnutzen können. Auf einem solchen Event, vor allem im Rahmen der Cybersecurity Security Challenge, uh, recruiten zu können, ist natürlich eine tolle Möglichkeit, weil man so auf die Teilnehmer der Challenge zugehen kann und ihnen direkt etwas anbieten kann dass die Leute hier teilgenommen haben und im Finale stehen, ist oft schon Qualifikation genug für die Firmen. und Damit haben sie unter Beweis gestellt, dass sie was können. Die Teilnahme an der Cybersecurity Challenge muss natürlich Spaß machen und ist natürlich, bereitet natürlich auch irre viel Spaß, wenn man bei den Aufgaben weiterkommt und wenn man, wenn man das Erfolgserlebnis hat, eine Aufgabe zu lösen. Das ist super toll und super spannend. Die beruflichen Chancen sind dann ein toller Nebeneffekt und Security ist ja auch eine Zukunftsbranche mit der man kaum etwas falsch machen kann. Ich habe das jetzt eher für mich gemacht, also jetzt nicht, weil ich gedacht habe, dass ich damit meinen Lebenslauf kämpfen kann, sondern ähm, weil ich es einfach super spannend fand und ich finde es lohnt sich auch extrem hierher zu fahren. Also ich hatte jetzt gestern äh, einfach einen tollen Tag, wo es Spaß gemacht hat, im Team zusammenzuarbeiten. Ähm, also das war jetzt einfach, dass ich davon wirklich was mitgenommen habe für mich.